Mit dem 8 in 1 Multifunktionskugelschreiber erhalten Sie 8 Werkzeuge in einem. Der Multi Stift hat einen robusten Aluminium-Metallkörper, ist robust und langlebig. Der LED Stift ist perfekt für Heimwerker, Bau, Elektro, Wartungsarbeiten. Starker Teleskopmagnet Die Verwendung von Teleskopmagnetaufnahmewerkzeugen zum Reinigen von Metallabfällen war noch nie einfacher und vereinfacht ihre Arbeit und ihr Leben. Teleskopmagnet mit LED-Leuchten Die flexible magnetische Taschenlampe LED ist mit drei superhellen LED-Leuchten mit neuer Beleuchtungstechnologie ausgestattet. Der weiche 360 Grad Hals kann seine Höhe und seinen Winkel anpassen, sodass Sie das Licht dort positionieren und fokussieren können, wo Sie es benötigen. Verbessertes Design, hergestellt aus einer Aluminiumlegierung in Militärqualität, die wetterfest und stoßfest ist. Der kleine Clip fixiert die Taschenlampe in Ihrer Tasche, sodass Sie sie mitnehmen können, ohne zu fallen. Tolle Werte für Sie, da es mit 4 LR44, Batterien und 4 kostenlosen Ersatzbatterien für Ihre Bedürfnisse betrieben wird. Dieses magnetische LED-Aufnahmewerkzeug wird in einer hochwertigen Geschenkbox geliefert. Leuchtende LED-Handschuhe für die rechte und linke Hand LED-Handschuhe sind fingerlose Handschuhe mit zwei hellen LED-Perlen in den Fingern. Sie erleichtern das Suchen, Reparieren, Verkabeln und Arbeiten an dunklen Orten erheblich einzigartige Geschenke für Männer, Väter, Ehemann, Jugendliche, die gerne nachts angeln, wandern, campen oder an einem Auto arbeiten.